Ja, hallo allerseits, freut mich, dass ihr wieder da seid. In diesem zweiten Screencast werden wir schauen, wie wir die Daten, die wir da jetzt äh, runtergeladen haben und kennengelernt haben, äh, formatieren können, konvertieren können, um sie entsprechend in D3.js bearbeiten zu dürfen. Dazu brauchen wir einerseits mal die Plattform convertjson.com. Und dann ähm, werden wir einige Beispiele durchgehen, wie können Daten von CSV zu JSON konvertiert werden, von JSON zu CSV, falls man es mal braucht, XML zu JSON und dann noch die ganzen Tabellenformate zu JSON. Von dem her werdet ihr jetzt dann gleich einen guten Überblick kriegen, wie können Daten für D3.js aufbereitet werden. JSON und CSV, ihr habt schon ähm, vielleicht gemerkt, das sind die zwei Formate, die bei D3.js auch entsprechend eingelesen werden können. Also gehen wir mal auf äh, dieses Plattform convert, convertjson.com Auf dieser Plattform habt ihr eine Auswahl von verschiedenen Konvertierungsmöglichkeiten in dieses JavaScript Object Notation Format und eben auch zurück. Wir starten mal mit CSV zu JSON. Das ist eben ein, ein oft vernutzte äh, Möglichkeit, wie man entsprechend auch die Daten aufbereiten kann. Auf dieser Plattform haben wir den Überblick, einerseits mal was kann dieses Tool überhaupt helfen, wie können, welche Arten von Daten können ähm, hier aufgenommen werden, dann ähm, was kann man alles einstellen, ganz viele Konfigurationsmöglichkeiten und dann noch weitere Informationen wie Daten ähm, von JSON und zu JSON konvertiert werden können. Also dann ähm, haben wir die Möglichkeit, als Input-File einerseits mal eine Datei hochzuladen, andererseits direkt eine URL einzugeben und von dort ähm, die CSV-Daten einzuspeisen oder wir können das Copy-Paste hier in diese Box einfügen. Das machen wir jetzt gleich. Wir gehen mal auf die äh, Plattform, äh, wir gehen mal auf dieses File, das wir vorhin heruntergeladen haben, Abstimmungsarchiv, Kanton, CSV, öffnen das Ding mal mit dem Notepad beispielsweise und kopieren dann diesen Text raus ins, ähm, in den Browser und fügen das hier ein. Und das dauert vielleicht einen Moment, je nachdem wie viele Daten ihr da kopiert habt. In diesem Fall, schauen wir uns das mal an, haben wir jetzt als nächstes die Möglichkeit, Einstellungen zu machen, wie die Daten gelesen werden. Ihr seht hier, das hat schon analysiert, wir haben 19 Spalten und insgesamt 1969 Zeilen. Da können wir jetzt sagen, dass eben die erste, Spal die erste Zeile ist, sind die Spaltennamen. Wir könnten sagen, dass werden die Zeilen abgeschnitten. Wir könnten wünschen, dass die Field Separators ähm, manuell gewählt werden, eben nicht, nicht Komma, sondern eben beispielsweise Semikolon oder Doppelpunkt oder Tabulator. Wir könnten dann weitere Einstellungen machen, brauchen wir jetzt alles nicht. Und dann könnten wir Einstellungen machen bei den Output Options, also wie kommen die Daten dann im JSON-Format raus. Da hätte man wiederum die Möglichkeit, ähm, einzelne Felder ein- und auszublenden. Wir könnten die ganzen Daten sortieren lassen beispielsweise. Hier sehen wir jetzt alle 19 Spalten aufbereitet. Ähm, wir könnten sagen, dass die Trim Left, Trim Right, dass dort ähm, die, äh, Leerzeile, die, die Leerzeichen abgeschnitten werden oder dass die Werte in, in Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben oder auch immer ähm, der erste Buchstabe groß und nachher alles klein drin ist, brauchen wir alles nicht so weit. Dann haben wir da weitere Einstellungsmöglichkeiten. Normalerweise ist das eigentlich alles gut, so wie es jetzt eingestellt ist. Also testen wir noch das Ding mal, generate output im fünften Schritt convert csv zu JSON. Mal schauen, was da passiert. Der rechnet sich da quasi jetzt diese Zahlen, also diese Daten, diese Strings um und da, siehe da, alles aufbereitet, schön aufgeführt. Ihr erinnert euch, JSON ist das Format, wie im JavaScript Daten aufbereitet sind. In JavaScript sind ja die Arrays in so eckigen Klammern und dann die Objekte in geschweiften Klammern. Also sind das hier eine Reihe von ähm, äh, Objekten innerhalb von einem großen Array. Das, die, die Spalte ist in dem Fall in JSON jeweils äh, als einzelne, Value, ähm, Name-Value-Pair äh, aufgeführt, also wir haben jetzt hier beispielsweise den Abstimmungstag als diese Abstimmung stattgefunden hat Doppelpunkt und dann kommt der Wert eben dieses Datum vom 10. März 1831 und dann kommen die einzelnen Spalten, jetzt in, in diesem Fall eben als jeweils einzelne Zeile und beschreiben dann was das, diese Abstimmung für Eigenschaften hatte dann haben wir beispielsweise hier ähm, äh, den ist es dann abgeschlossen, der erste Datensatz, die erste Zeile und dann kommt die nächste Zeile vom CSV und auch hier wiederum ein neues Objekt, Abstimmungstag und die Daten aufgeführt. Und mit diesem ähm, Inhalt können wir jetzt entsprechend ähm, diese wieder kopieren oder einfach auch runterladen und haben dort ähm, ein schönes JSON-File, mit dem wir dann entsprechend im ähm, d 3js programm direkt weiterarbeiten können. Wenn ihr das öffnet, wie gesagt, auch hier ähm, habt ihr quasi vorhin CSV und jetzt JSON-Format. Was auch sehr praktisch ist auf dieser Plattform, dass die ähm, nicht nur einfach blindlings jede einzelne äh, Zeile nimmt und, und dann einzelne Objekte daraus macht, äh, quasi flat, sondern sie können auch hierarchisch äh, die Daten strukturieren. Ihr müsst euch bewusst sein, eben bei CSV sind jeweils die Zeilen ähm, wie gesagt, ist jede Zeile ist ein Datensatz, ähm, wohingegen bei ähm, JSON können diese einzelnen Objekte auch verschachtelt sein. Und das lässt sich mit diesem Tool auch sogar nachbilden. Wir haben jetzt hier ein Beispiel, wenn ihr auf Example drückt, ein Beispiel von drei äh, Datensätzen. Und da sind die Spalten so getrennt, dass dann Name, Schrägstrich First, Name, Schrägstrich Last ähm, auch das aufgeführt wird. Und wenn ihr jetzt hier ähm, äh, den Output mal anschaut, was da generiert wird, seht ihr, dass das nicht nur einfach aufgelistet wird, so ähm, blindlings, sondern das wird jetzt hier tatsächlich geschachtelt. Also der schräge Strich nach Name wird jetzt quasi in First und Last aufgeteilt und das Rating hier wird jetzt so gemacht, dass dann die einzelnen ähm, äh, Rating 8 9, 8, 7 und 9 aufgeführt werden, ohne dass nochmal der, value, ähm, der Name erwähnt wird. Also da wird direkt ein ähm, Array gebildet. Und da könnt, könnt ihr auch, auch noch umstellen, könnt zum Beispiel sagen, dass ihr nicht nur JSON wollt, sondern dass ihr Keyed jason wollt, dass das jedes, jeder Datensatz oder jeder, ähm, jedes Objekt eine Nummer hat. Hier ist es 1 eingefügt, dann, dann oben 2 oder hier beispielsweise 3. Ihr könnt sagen, dass das CSV in ein, ein, einen simplen Array aufgeführt wird. Auch das ist in dem Sinn JSON. Es ist einfach eine andere Art, wie dieses JSON-Objekt strukturiert ist. Oder ihr könnt dann noch eine dritte Variante machen, dass ihr wirklich hier macht das quasi blindlings. ID ist 1, 2, 3. Name ist dann, ähm, das sind dann diese äh, Spalten-Arrays. Also das sind alles JSON-Objekte nachher aber in, wie gesagt, unterschiedlicher Art. Das sauberste ist eben da vorne, weil dann eben auch die Daten sehr sauber strukturiert sind. Gut, jetzt für den seltenen Fall, dass ihr mal eine JSON-Datei habt und die in CSV umwandeln wollt, könnt ihr natürlich auch das machen, wenn wir jetzt diese Datei runtergeladen haben. Und wir können es auch umgekehrt machen. Wir kopieren jetzt einfach diesen Text hier und gehen mal oben schauen. Wir haben da die Möglichkeit, ähm wir haben die Möglichkeit, jetzt hier äh, JSON zu CSV umzuwandeln. Also klicken wir da drauf, ähm, geben jetzt hier entsprechend das JSON-File ein und generieren dann sehr direkt das JSON zu CSV. Also können aus den bestehenden JSON-Files auch wieder CSV-Dateien generiert werden. Den dritten Fall, wenn ihr ein XML-File habt und aus diesem XML-File ein JSON generieren wollt, auch das ist möglich. Da müsst ihr logischerweise auf XML ähm, zu JSON gehen. Wo ist denn das genau? Hier XML zu JSON. Drückt ihr darauf und da habt ihr wiederum die Möglichkeit den Input äh, zu wählen. Da werden wir jetzt wieder rückgehen, mal schauen, was wir da hatten für diese Schwimmbäder. Öffnen das Ding mit dem Notepad, wählen quasi dieses XML-Dokument aus. Und dann fügen wir es ein. Hier, wo es heißt xml-data und auch da können wir jetzt wieder ähm, beispiel auswählen machen wir nicht wir nehmen jetzt direkt xml zu json und da sieht man direkt ähm, auch xml selber das ist ein hierarchisches dateiformat auch hier hat man verschachtelte äh, datenelemente und das bildet sich eins zu eins ideal in json um also dass man hier quasi die bad schön gruppiert hat und dann ähm, quasi pro Schwimmbad, wie gesagt, ähm, die Angaben hat, wo quasi diese ähm, Location ist beispielsweise und wie lange das sie offen haben und so weiter. Und auch das können wir runterladen und haben entsprechend ein JSON-Format ähm, aus dem CSV generiert. Und den letzten Fall noch, wenn wir eine Tabelle haben, beispielsweise eben ein ODS oder ein XLSX, ein Excel-File, hier müssen wir äh, verständlicherweise noch etwas bereinigen, überlegen, wie könnte man die Daten etwas aufräumen. Also wir löschen dann irgendwelche äh, unbenötigten Metadaten und schauen mal, wie könnte man die Daten strukturieren, damit sie gut verarbeitbar sind. Also wir räumen da auf, wie gesagt. So, und überlegen uns mal, ja, wie könnte man diese hier, besser darstellen das ist gar nicht so einfach da muss man entsprechend etwas handarbeit machen also man hätte dann hier beispielsweise über die einzelnen spalten äh, muss man schauen jetzt in prozent in franken das mal ähm, wahrscheinlich am besten hinschreiben oder in den dateien dann berücksichtigen nehmen wir einfach mal einen ausschnitt wenn wir einen ausschnitt davon nehmen haben wir entsprechend die möglichkeit das etwas abzukürzen so, also nehmen wir jetzt mal nur das obere Ding, Arbeitseinkommen und Frankenbetrag. also können wir das Ding mal weglöschen. Wir nehmen jetzt entsprechend ähm, das Bruttoeinkommen beispielsweise. Ihr redet euch äh, CSV oder JSON gerne, wenn die Spalten die, die äh, Namen sind. Die erste Zeile, also kopieren das mal rein. Brutzo, Einkommen lediger. Das Französische brauchen wir jetzt mal nicht. Hier in Franken. Und dann haben wir die, lösen wir das mal noch auf, dass diese Spalten nicht ver verbunden sind. Können dann entsprechend da ein bisschen säubern und hier löschen. Und dann noch das Arbeitseinkommen nach oben holen. So und so und so und so und so. Und dann noch die letzte Spalte. Ähm also ich habe das da ein bisschen gesäubert. Ihr müsst natürlich da überlegen, was könnt ihr die Daten wie zusammenfassen, damit das Sinn macht. Also hier, wie gesagt, das Ziel ist es, dass ihr eine sehr simple Tabelle kriegt mit Überschriften und quasi den einzelnen Datenwerten. Das könnt ihr dann entsprechend speichern und eben jetzt auch bei Excel kann man das entsprechend als ähm, äh, CSV abspeichern. Wo sehen wir das? Ähm, speichern unter die möglichkeit dann entsprechend das csv format auszuwählen und dort die daten zu exportieren und wenn wir jetzt die daten exportiert haben das ding noch nicht, ähm, öffnen wir das ding jetzt wieder mit ähm, notepad das hat es jetzt einigermaßen korrekt kopiert und können es jetzt entsprechend nicht mehr, also müssen wir wechseln zu CSV zu JSON, das was wir schon gekannt haben und von diesem CSV-Dokument könnt ihr dann entsprechend die Daten zu JSON formatieren lassen. Also das Ziel muss sein, jeweils ähm, aus den Tabellformaten CSV zu äh, extrahieren und dann seht ihr hier ihr das Ding formatieren. Jetzt seht ihr hier, wie gesagt, diese Zwischenräume, ist nicht so schön. Das äh, könnte man bei den Output Options noch ähm, aufräumen lassen. Man kann eben die Werte, die, die Leerzeichen ähm, löschen lassen und dann nochmal Convert drücken. Jetzt eben das hat es schon gemacht. Wie wir den hier jetzt noch wegkriegen, das müssten wir noch ein bisschen ausprobieren. Also wichtig ist sicher, dass ihr das für JSON, für das d 3 nachher noch die einzelnen ähm, Zahlen formatiert, damit die, sie auch richtig erkannt werden im JavaScript. So, und das wäre es dann soweit. Ihr habt jetzt gelernt, ähm, aus den verschiedenen Datenformaten ähm, hin und her zu konvertieren. Alles eigentlich mit dieser Plattform convertjson.com, praktisches Tool zum ähm, Datenformatieren. Jetzt, wo die Daten bereit sind, werden wir im nächsten ähm, Clip schauen, wie können einzelne ähm, Snippets von d3.js dann gewählt werden, um eine schöne Darstellung generieren zu können. Dann ähm, bis zum nächsten Mal, schönen Tag noch, tschüss.